Hallo meine Lieben, heute möchte ich mal was anderes machen und zwar möchte ich mir für meine Jellyplate Schablonen machen. Und ich habe mir hier schon ein bisschen zurechtgelegt, was ich brauche. Falls ihr im Hintergrund eine Maschine hört, das ist mein Plotter, da schneide ich nämlich gleich äh, gerade nebenbei auch hier ein paar Herzen aus. Ähm, genau und ja, jetzt möchte ich hier mir so ein paar... Muster halt machen und ähm, benutzen werde ich dafür Moskini und als, als Stempel und als ähm, Teil zum Festhalten benutze ich einfach nur Pappe, also einen alten Pappkarton, auseinander geschnitten, der ist auch ziemlich stabil. Ja, Messer zum zurechtschneiden, einen Stift zum Anzeichnen und ich werde versuchen das mit G-Medium festzukleben. Ähm, weil es ja verschiedene Materialien sind und ich dachte mir, ja, mit meinem normalen Kleber werde ich da nicht weit kommen. Aber G-Medium dürfte das schaffen. Ja, jetzt ähm, nehme ich mir hier erstmal so ein Stückchen Karton. Eigentlich wäre es schlauer, erst das aufzumalen und dann die Größe des Kartons. Genau, ja, ich mal das so Male Malen wir erst was auf und dann... Stimme ich die Größe des Kartoffels. Ich hoffe, dass dieser Stift hier drauf malt. Ähm, ja, nehmen wir doch hier einfach mal was ähnliches. Und mal an, einfach nur. Das muss ja nichts Schönes sein, das kann einfach irgendwas komisches auch sein, das ist überall. ich ziemlich groß, kleiner noch Ja, einfach irgendwelche Teile. Da werde ich jetzt mal rein malen. Ich kann euch natürlich auch mal irgendwas zu Hilfe nehmen. So. die Fantasiegebilde gebildet, völlig egal, was ihr da drauf malt. Ich werde auch ein paar Kreise machen. Und nur ich weiß ich leider nicht, ob der schreibt oder nicht schreibt. Ein bisschen. So, und dann da drin Zeichen, dass man halt solche Ringe sozusagen hat. Und da drinnen kann auch gerne noch eine kleinere Rang. Ja, da seht ihr mal, was ich hier alles so noch auf meinem Schreibtisch rumfahren habe, dass ich einfach noch nicht weggeräumt habe. Ja, also dann hier einfach mal die Kreise und so verschiedene Dinge halt. gerade noch macht, vielleicht kann ich mal so ein Dreieck. Mhm. ich ein Dreieck, da kann so ein Dreieck auszaubern. Mhm. Und einfach zwei so. so. Wie gesagt, das muss alles nicht muss alles nicht perfekt und sicher sein. So, mein Flutter ist gerade fertig geworden. Mhm. Mhm. Der Stift nicht mehr so doll drauf. Ich gucke gleich mal Ich suche gerade mal kurz, ich hole gerade mal meine Sachen auf den Platter. So, ich habe meinem Platter gerade gesagt, ich soll noch ein paar andere Sachen aufschneiden und ich überlege gerade. Ähm, noch einen Moment. Und zwar, ich mal kurz auf meinen Monitor. Ja, und das war klar, jetzt muss man das aktualisieren, als es irgendwelche Neuheiten gibt. Ja, macht das bitte. okay der aktualisiert und jetzt kann ich hier schon mal ein bisschen meine komischen Gebilde ausschneiden. Und auch diese Reste, die ich hier überall habe, die werde ich natürlich nicht wegschmeißen, wie immer. Und dann kann den Rest doch recht. sich jetzt nicht, aber schon sparsam halt ne. Äh, nein, ich mache keine Einführung. Sieht für mich auch alles noch so aus wie vorher. Zu So, ja, ihr habt jetzt nicht gewusst, wovon ich rede. Ich habe auf meinem Display geguckt. Das kann das wo ich gerade? Oh. Oh, Entschuldigung, äh, gerade am Überlegen bin, ob ich nicht das Studio von, von -E nehme, <kühlt> weil ich da doch ein bisschen besser mit klarkomme. Ich gerade noch am Überlegen. schon auf meinem Bildschirm, hier ja. ja, hier, das ist halt das von Wasser. Ähm, das kann äh, was. Und äh, ja, damit kann man auch viele Sachen machen, aber ähm, ich, ähm, ich müsste jetzt mal gucken, also eigentlich müsste es auch ganz gut gehen. Wenn man zum Beispiel hier so kreisig reinzieht, man kann dann auch die Größe zum Beispiel bestimmen. Ich denke 25 mm. Eigentlich ähm, gleicht sich das hier an. Ja genau, wenn man das ähm, angeklickt hat, dann bleibt das Seitenverhältnis bestehen. So, jetzt kann ich hier das gleiche Teil quasi nochmal reinmachen. so und solche, solche Teile zum Beispiel finde ich auch ganz nett ein bisschen größeren Kreis Wir haben so 30 so 30 mm. Ja, und dann das gleiche halt nochmal mal wieder so Teile reinziehen und dann ja finde ich auch ganz nett dass man so verschiedene An, so. <lacht> ja und diese beiden Sachen, hier, die würde ich dann auf jeden Fall einmal gruppieren, dass er die quasi als ein Teil sieht. Und über die einmal gruppieren und dann kann ich es halt ähm, ja, zusammen quasi verschieben. So. Ja, solche Teile, dass man dann halt diese Ringe am Ende hat. Nein, die Kreise können wir auch noch mal für irgendwas verwenden. Und hier mache ich noch ein Teil rein, und ich überlege, noch Ich will ja jetzt nicht zu viele Zacken oder so reinmachen, dann Noch einen rein und dann habe ich nämlich quasi zwei Ringe. Einmal den und dann quasi den Ring, der jetzt hier entstehen wird. So. Genau, also dann werde ich einmal den äußeren Ring benutzen, den hier nicht, aber den halt wieder, obwohl den könnte ich vielleicht auch anders noch draufkleben. Mal gucken. Ja, genau, und das hier alles wieder schön gruppieren. <lacht> Jetzt mein Plotter auch gerade schon fertig geworden. Ich habe jetzt auf dem Plotter Herzen, Herzen und Sterne ausgeschnitten. Und das hier werde ich aber glaube ich mal kopieren, also duplizieren und dann einfach zu einer anderen Größe. Und vielleicht spiegele ich das mal. Das hier kann ich auch einmal duplizieren und auch eine Größe verändern, ja, kann auch gut gespiegelt werden und ja so hat man dann relativ zügig hier einfach so ein paar Muster erstellt, mit denen man dann eben, die man dann eben ausschneiden kann und ich werde jetzt das hier aber einmal alles kopieren, damit ich das dann ähm, Miteinander halt verschieben kann auf der Platte. Gruppiert. Ja, und jetzt könnte ich das halt hier zum äh, Exportieren und übertragen und könnte das dann halt direkt ja, an meinen Plotter schicken. Und dafür muss ich jetzt erstmal meine Teile rausnehmen und ein anderes Teil oben drauf, also eine neue Moosgummiplatte, reinlegen. So, der Plotter ist jetzt am schneiden, hier mache ich mal wieder aus und ich äh, ja, schneide jetzt weiter meine Dings aus. Ich hier gerade mit meiner Papierschere eine kleine ich ein kleines rein, hier besser theoretisch ist ja das hier mit den Kreisen jetzt das Gleiche, was ich da auch ausschneiden lasse. Aber mit der Hand ist es dann ein bisschen unperfekter als ähm, das, was aus der Maschine kommt. Wobei ihr vielleicht hier ähm, links bemerkt, dass ähm, die Sterne nicht so perfekt geworden sind. Aber genau das finde ich richtig gut. Also die sind so ein bisschen verschoben äh, durch das Schneiden vom Messer. Und ja, finde ich mache gerade ein cooles Muster. Bei dem hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich, ob ich das so benutze oder ob ich da was anderes mit mache. Muss ich mal gucken. Ja, genau, und gucke ich jetzt? Wie gesagt, diese ganzen Reste, die schmeiße ich auch nicht weg. Äh, mach auch Moment, da mache ich auf jeden Fall dann nochmal irgendwie was mit. Selbst hier diese kleinen Dinge, auch da kann man immer so ein kleines Herzchen oder sowas ausschneiden. Vielleicht auch mal mit auf eine Karte. Hier habe ich das mal mit einem, einem Handstanzer probiert, hier so ein Herzchen auszustanzen. Das ging aber nicht so mega gut, muss ich sagen. So ich dann wieder sein lassen, das kann man natürlich auch machen. Aber ja, die Handstandreihe sind ja auch für Papier gedacht und nicht für solche Sachen mehr. Und bei meinem Plotter habe ich jetzt auch ein echt altes Messer eingebaut. Ähm, und ich muss jetzt mit dem Moskuh nicht einfach mal ein Messer versauen. So, was wäre das? Das ist jetzt mal egal, was ich da vorher gezeichnet habe. Ich schneide ich hier einfach irgendwas zurecht. Und das trotzdem So, verschiedene so, das reicht. Ja, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Material, mit dem ich anfangen kann. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, meine Pappe. So, ein so, bisschen Und dann lege ich mir das hier jetzt mal so drauf. es ungefähr weiß, wie groß. Das sein muss, wie gesagt, diese Pappe ist ziemlich stabil. Da brauche ich auch ein bisschen Kraft zum Schneiden. Ihr seid schon wieder aus dem Bild. Aber so spannend ist das wohl nicht, wie ich hier eine Pappe zerschneide. Vielleicht geht das auch ein bisschen besser mit einem Cuttermesser. funktioniert so, schon einigermaßen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Seite hier von meinem Schreibtisch überhaupt nicht aufgeräumt. Und ja, das kann auch das ein oder andere schon mal fliegen. So, jetzt nehme ich mal hier so ein kleines Stückchen nur für die Sterne. Bei den Herzen weiß ich auch noch nicht, ob ich alles benutze. So, und dann probiere ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert so mit meinem G-Medium, so wie ich mir das vorstelle. Und dann nehme ich mir, ja, den Pinsel habe ich letztes Mal nicht ausgewaschen, als ich das G-Medium benutzt habe. Ich glaube, ich nehme einen Spatel. Ja, das muss ja dann auch eine ganze Weile trocknen, bevor ich das dann. Tatsächlich verbunden kann. auch kann sehr viel geben. Ja, wie gesagt, das war jetzt für mich, weil das ja doch verschiedene Materialien ganz gut zusammenklebt. Dachte ich mir, sollte ganz gut funktionieren, wir werden es sehen. Versuche mir in letzter Zeit in den Videos anzugewöhnen, ein bisschen lauter zu sprechen, weil ich doch in der Videonachbearbeitung immer Video Nachbearbeitung immer mit der Stimme da ziemlich viel bearbeiten muss. Aber ähm, ja, das ist dann das Problem, dann vergisst man es zwischendurch und dann ist es mal ganz laut für euch, weil ich es dann ja trotzdem bearbeiten muss und mal ganz leise. Aber wenn man so vor sich hin bastelt, dann denkt man da einfach nicht mehr dran, dass man jetzt eigentlich laut reden sollte. Vor allem, wenn man bastelt, weil man ja dann den Kopf nach unten hat und einfach auf die Sachen schaut und darauf sozusagen konzentriert ist. So, der erste ist fertig. Ja, und wie gesagt, das lasse ich jetzt mal ein paar Stunden hier trocknen und naja, ich werde dann natürlich ähm, das, äh, das Video anhalten und wenn ich dann alles soweit äh, getrocknet habe, das morgen oder so, mache ich dann natürlich ein Video und zeige euch, ähm, wie es so geworden ist, ob das funktioniert oder nicht. Also ich dann auf jeden Fall mit der Jellyplate meinem neuen... Stempeln eigentlich, könnte man sagen. Dann auch was machen. muss ja auch wissen, ob es funktioniert. Ja, die Sterne gefallen mir Das ist ein bisschen schwieriger mit dem d wenn jetzt nicht so optimal aufbringen, Man halt ein bisschen mehr und schiebt es ein bisschen hier die Ich bin wirklich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir da unten angeordnet werden. Ja, und so hat man dann jetzt quasi einen äh, Stempel, wenn das Ganze dann fest ist, wo man glaube ich ganz gut mit arbeiten kann. So, ich noch das kurz drauf, dass es so nicht fest wird. Und mache euch mal kurz auf Pause und schneide mir hier vom Karton noch mal ein paar Stückchen aus. So, ich habe mir jetzt mit einem Cutter mal ein paar Teile hier ausgeschnitten, das geht viel schneller und einfacher und meine äh, ausgeschnittenen Teile hier von der Platte habe ich mir auch schon geholt. Und ja, dann nehme ich mir hier auch gleich mal das größte Stück und klebe mir hier mal ein paar von diesen Ringen auf. Ich mische jetzt einfach ganz bunt die Kreise durcheinander, bis mir gerade Ist, ist nicht richtig ist, sondern ein bisschen gemischt. Ja, ich habe halt geguckt, ne, nach diesen ganzen, gibt es ja super schöne Formen und ne, Stempel und was ist alles so gibt. Das Problem ist aber, also unter 10 Euro läuft ähm, da eigentlich nichts. Ne? Und hier habe ich jetzt einen, einen alten Karton. Äh, der ja gar nichts gekostet hat, also mich auf jeden Fall nicht, weil ich den ja irgendwann mal zugeschickt gekriegt habe. Ja und dann äh, zusätzlich ähm, diese Teile hier, die, ja was kostet hier so eine Packung. also die ist auch mal uralt. Also ihr seht das vielleicht an manchen Stellen, dass die hier schon richtig ausgeblichen ist von der Sonne. Das Teil ist echt schon uralt, keine Ahnung wann das mal gekauft wurde. Und ja, diese Platten so ein Tütchen, das kostet ja jetzt auch nicht die Welt, ne? Also von daher denke ich mal, dass das wirklich eine mega günstige Alternative ist, um sich ja, Schablonen, Stempel, wie auch immer, selbst zu machen. Die Schablonen sind ja jetzt nicht wirklich, sind ja eher Stempel, So ein bisschen wie diese Gummiplatten, die man dann halt noch drauf stempeln kann, wobei man mit den Gummiplatten natürlich auch mehr wahrscheinlich machen kann. Und, ist das was, was ist doch zu kleiner. Das ist kleiner, da nicht so schlimm. So. Hm, Kleine da basteln. Ich weiß ungesauer an den Fingern, aber gut, gibt ja auch noch Zeichen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Ich merke das eigentlich schon So, ich glaube, hier mache ich jetzt einfach mal so einen kleinen Kreise Kreise haben wir dann natürlich. Auch noch, da können wir auch noch was mitmachen. So, gucken wir uns. So sieht das ein bisschen aus wie so eine Planetenlandschaft. Hier kommen auch noch. Warum so, nicht? Dann ist halt der Kreis mal ein bisschen enger. Mit dem großen werde ich wahrscheinlich nicht mehr unterkriegen, aber das macht nichts. Also, das sollen halt die, die, die größeren, die nicht mehr aus nicht so wie ich Ja, ihr könnt natürlich vorher, bevor ihr die Pappe ausschneidet, eure Teile anordnen. Dann wisst ihr genau, wie groß die Pappe muss. Ich habe das jetzt immer Pima Auge gemacht, weil die Dinger ja noch am Ausschneiden waren. Die waren ja noch nicht fertig. Deswegen wird das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig. Wie gesagt, genau das will ich ja. Dass es eben nicht perfekt ist, sondern dass irgendwelche komischen Gebilde... stehen, die ich dann eben wiederum für merkwürdige Formen auf der Jellyplate benutzen kann. So, Ja, perfekt. Ich, ich habe auch mir schon überlegt, man kann ja, glaube ich, hier auch ähm, noch was rein, wie, so Art wie gravieren, das, was ich meine. Also, dass man da so Muster Muster reinbrennt mit Luftkolben oder ähm, ja. Ja, das Teil von der Bremel wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also man kann ja mit Holz und so, aber das Moosgummi wird ja wieder hochkommen. Also ist ja nicht wie bei Holz, wenn man da was rauskommt da was reingequetscht hat, dass das dann so komprimiert bleibt. sondern Ich denke mal, dass das wieder hochkommen würde. also Ich hoffe, was, ich, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr nicht mal, was für ein Gerät ich mache. Es gibt halt von Dremel so ein Teil, das bewegt sich so ganz schnell und hat vorne so eine Art äh, Spitze. Und da kann man halt, ähm, äh, wie soll ich das sagen, kann man halt Sachen gravieren, in Gläser, in alles Mögliche. Und ich habe das auch bisher nur einmal ausprobiert, das Teil. Aber ich habe hier hinten ja meine Fuse. Zack, die krame ich mir gerade mal vor. Hier habe ich die Halter dafür. So, und dann gucke ich mal, dass ich... Achso, ich habe das Teil hier ein. Ich weiß gar nicht, wo ich davon die Spitze habe. Hm, muss ich da mal kurz suchen. So, ich habe mir jetzt schon mal meine Teile so aufgeklebt und ähm, habe mir die Fuse angeschlossen. Ich habe wollte ja eigentlich nach einem anderen Teil suchen. Aber dann kam irgendwie mein Mann rein und dann habe vergessen. Deswegen habe ich sie jetzt einfach angeschlossen. <lacht> und ja, <lacht> ich will jetzt mal hier probieren, dass überhaupt funktioniert, weil es ist ja theoretisch plastik. Sollte ja eigentlich, Jawohl, das funktioniert, das macht hier dann solche Muster. Ja, und das macht, glaube ich, das Ganze dann nochmal interessanter. Musterchen nehmen und dann bin ich gespannt wie lange das fällt. So, hier mache ich jetzt aber mal nur so ein paar Löcher, also nicht überall. und hier dann haben also die unregelmäßigen äh, Löcher, das es auch ein bisschen mehr äh, Planeten bekommt, weil die haben ja auch immer äh, auf der Oberfläche dann so Löcher. Ja, so finde ich das ist schon ganz witzig. Ich glaube das könnte ganz coole Muster machen. Mal gucken, ob das wirklich dann so bleibt. Hier werde ich mir auch. brennen. Ich <lacht> bleibe hier auch ruhig ein bisschen länger drauf, damit die öfter drüber, dass es sich halt wirklich vernünftig einbrennt und dann halt auch so bleibt, hoffentlich. Ja, das G-Medium ist natürlich noch nicht überall trocken, aber ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, das G-Medium war ja die richtige Wahl. Gut, so, dann hier nochmal rüber. <lacht> schon sieht das Ganze auch wieder viel interessanter aus. Gut, also mache ich das hier auch oder lasse ich das so, ja, ich glaube, ich mache das hier nur in der Mitte. Lass ich hier quasi mit dem Teil Ups, Wild, einfach nur. Ja, wie gesagt, so erhält man dann ja auch gleich wieder ein anderes Muster. Vielleicht nehme ich auch einfach mal eine Platte, einfach nur so ein Rechteck und mache mir hier so ein Muster da rein, wie da. Na komm, finde ich nämlich ganz cool. ja. Manchmal so spontane Ideen, das werde ich so lassen. Das hier lasse ich auch so. Die beiden habe ich fertig. Das lasse ich auch. Das ist fertig. Bleiben noch diese Herzen hier und da überlege ich jetzt, ich glaube, ich werde mal versuchen, das wird glaube ich, nicht so einfach, hier wie so ein Stepprand. Ich meine, nicht so einfach wegen genau diesen Bögen. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dass das dann alles so funktioniert, wie ich das gerne möchte, das äh, wird sich dann zeigen. Vor allem, ja, ich mache hier einen Stepprand, aber ich bin ja auch schlau, ne? Also man müsste das ja eigentlich nach außen holen, um diese Riefen zu sehen. Die sieht man ja natürlich hier jetzt dann beim Aufpressen wahrscheinlich nicht. Also je nachdem, wie dolle man drückt. Aber ich denke, dass man diese Rillen äh, dann nicht sehen wird. Okay, das macht aber nichts. Ich ziehe hier gleich meine wieder raus und die hier unten gleich wieder in mein Metallteilchen, damit es sicher ist, dass mir hier nicht irgendwas anbrennt. Ja, und dann habe ich jetzt hier erstmal ein bisschen Auswahl. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem Flotter mir noch ein paar Sachen mache und ja, die dann halt auch noch ausschneide und aufklebe. Mal gucken, aber ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal einiges zum Testen, was ich dann auf der Jelly Plate auf jeden Fall nutzen kann. Okay ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut und ich werde dann halt, wie gesagt, wenn die Dinger richtig trocken sind und ich vielleicht noch welche dazu gemacht habe oder auch nicht, ähm, werde ich die auf jeden Fall mit der Jelly Plate ausprobieren und das seht ihr jetzt. So, ich habe hier meine Teile noch mal ein bisschen zurechtgeschnitten. Die haben jetzt auch eine Weile getrocknet, scheinen ganz gut fest zu sein. Und ja, ich werde einfach jetzt mal starten und mal ein bisschen anfangen. Ich habe drei Grundfarben zurechtgelegt. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Hier irgendwo. Jetzt auch nicht die ganze sondern nur genau. Teile und ich nehme jetzt einfach mal hier mit an. Ja, so ein bisschen Hintergrund erstmal gestaltet und jetzt so aufs Extra. -Nope. Das sieht ja gut, gut noch drauf. drauf. Und dann mache ich jetzt ein bisschen mehr. So. Und ich glaube, ich nenne es auch noch ein bisschen gelb mit Eilen, damit es ein bisschen heller wird. stelle für den Wälder Sie so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja und jetzt bin ich gespannt wegen diesen Siefen hier, ob man die dann auch sieht. Und auch hier drauf sieht man sie. Juhu! Ich glaube, sieht das sieht doch recht cool aus. man sieht auch dieses muster tatsächlich ziemlich hell, cool, aber ja war zu erwarten weil so wenig farbe das stellt sich immer ein bisschen an Ja. Uh -huh. Ich würde sagen, ich lasse diese Sachen hier jetzt ein bisschen trocknen. Mach mal hier meine Jellyfish sauber. Und dann schnappe ich mir Weiß, bzw. hier erstmal mit denen, die ich mir jetzt nicht so gerade stellen. Dann habe ich hier den Rest, Farbe, soweit ich es geht, nicht aufnehmen. Und dann, ja, wie gesagt, das ist runter machen. Und dann mit Weiß ein paar, ich bin mal hier gerade mit dem Glossy. Überall drüber gehen und die Farbe nochmal aktivieren, damit ich den Teil nochmal aufnehmen kann. Und da ist mir eh zu wenig Farbe drauf. Und dann ist auch gleich Glossy mit drauf, finde ich auch sowieso immer schön, das Glossy. So viel tut sich hier nichts mehr mit der Farbe. Aber das ist okay, sieht trotzdem ganz schön aus. Gut, ich mache einmal sauber und dann, wie gesagt, will ich mit Weiß mal probieren. So, ich habe mir jetzt weißes Gesso vorgekramt von Action und ja, habe jetzt hier einfach ein Papier, wo ich ein bisschen also, das Weiß so verteile. Gut, das ist ein bisschen heißer. Farbe dran, das macht aber nichts. Es geht mir jetzt darum, diese Teile hier eigentlich mit Farbe zu versehen. Meine gebastelten Stempel sozusagen, nehme hier meine Hintergründe, die sind auch noch nicht so ganz trocken, also nicht alle zumindest. Und ja, presse mir hier einfach so ein paar Weiße Teile auf. Ich hatte mir auch noch andere Teile gebastelt, die ihr nicht gesehen habt. Aber dieses hier mit so einem Blitz und hier dieses Muster und hier einfach ein Kreis, wo ich dann mit der Schere so ein paar Ecken rausgeschnitten habe. Das stelle ich mir auch noch ganz cool vor. So. Ja, also für mich ähm, hat das auf jeden Fall hier funktioniert. Und es klappt alles super. Die Teile funktionieren super als Stempel und mit dem ähm, G-Medium hält das auch super. Also ich bin echt zufrieden. Rolle. Klar saut man ein bisschen rum, aber das ist ja immer so. Also ich sag mal immer so, wenn man ähm, mit der Plate was gemacht hat und sich nicht eingesaut hat, dann hat man was verkehrt gemacht und dann hat man wahrscheinlich auch keine schönen Ergebnisse. Ja, auch der Blitz, so eine ganz cool, einen ganz coolen Druck gemacht. Das hier gefällt mir wirklich gut. War natürlich ein bisschen fummelig, das alles aufzukleben, aber das Endresultat gefällt mir wirklich gut und naja, diese Kreise, hier gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ein bisschen Farbe. Ja, und klar macht man sich bei den Dingen hier nicht die Mühe, die groß sauber zu machen nach dem, nach dem Arbeiten, weil... Dann würde ja die Pappe dreckig werden. Vielleicht kann man hier ein bisschen drüber wischen und gucken, macht die doch voll cool aus. Ja, Finde ich echt gut. Sehr, sehr gut. Ja, also, wie gesagt, ich bin mega zufrieden. So also, okay. sieht hier das wir gar nicht ausprobiert und guckt mal hier auf der Rolle habe ich jetzt auch dieses Muster. Rüber gehen, ja. Seht ihr da? Seht oh, ihr ruhig nicht so gut. oder da ist dieser Kreisblüfer zu sehen. Echt cool. Und immer mit weiß, kann auch mal Ich kann mir auch vorstellen, wenn sie das erste Mal benutzt, dass dann doch die Farbe ziemlich einzieht. guckt, ne, wenn man so schmiert. Ja, das ist für Sie. Aber so, so mache ich das drauf, hier drauf. So. Tada! Ja, ich finde es mega. Ja, da erkennt man es nicht mehr ganz so gut, aber man erkennt immer noch. Also, wie gesagt, ich bin echt zufrieden, die Papiere gefallen mir auch ganz gut, die da so bei rausgekommen sind. Ähm, wobei mir das noch am besten gefällt. Hier muss ich noch mal ein bisschen was machen, das ist mir hier doch ein bisschen dunkel geworden. Aber das hier von den Farben ist genau meins und ja, hier würde ich auch noch ein bisschen was dran machen. Aber es macht ja nichts, wenn, das ist immer das bei dem Jellyplate Papier, wenn einem was nicht so gut gefällt, packt man es in die Schublade und holt es ein paar Monate später raus und geht nochmal oder Wochen oder was auch immer, egal und geht nochmal mit ein paar Farben oder mit anderen Sachen halt drüber und zack hat man vielleicht doch noch was Cooles gezaubert. Aber das hier würde ich direkt so lassen und auch so benutzen, finde ich mega schick. Gut ihr Lieben, ja das war mein Tipp für euch mit den Formen, die man sich so selbst basteln kann. Und wie gesagt, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da alles Mögliche basteln Und ja, wie gesagt, es funktioniert gut. So, eigentlich war ich schon fertig und äh, bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Und habe aber nebenbei mir noch ein Ding ausgeschnitten. Und zwar habe ich äh, von dem Canvas, also direkt von dem Plotter, Gibt es hier so ein, äh, so ein ja, gibt es ja so verschiedene Muster. Da habe ich mir dieses Muster hier ausgesucht und habe mir dann einen Kreis genommen und habe den quasi eingefügt und habe halt gesagt, dass er das schneiden soll. Ähm, hier an der einen Stelle ist es ein bisschen kaputt gegangen, aber ist nicht so schlimm. Und zwar habe ich jetzt vor, mir damit auch so eine Schablone zu machen. Und damit diese Risse hier dann auch wirklich ein bisschen übertragen werden, dachte ich mir, dass ich mir das hier mit so einem Klemmen am Rand hier so ein bisschen anbringe und dann halt eben so ein bisschen runterziehe und dann auch nach rechts und links ein bisschen ziehe, damit dann eben diese Risse auch tatsächlich zu sehen sind. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt hier anfangen an einer Ecke da so ein bisschen die Medium auszutragen und ja am besten versuche ich einfach mal mit dem Spatel Kompletto. Vielleicht geht das sogar einfacher dann. Hier also großzügig das G-Medium aufzutragen, wenn das in die Ritzen kommt, das mir wurscht. Das kommt ja dann sowieso irgendwie in die Ritzen. Das werde ich wahrscheinlich nicht verhindern können, auch nicht, wenn ich das langsam und vorsichtig mache. Also kann ich mir da auch ein bisschen Zeit sparen. So. Schwupp. Okidoki. Und dann, wie gesagt, nehme ich jetzt hier eine Ecke. Ich gucke mal, dass ich hier so eine Ecke finde, wo dann hier auch so ein bisschen Rand ist, wo ich es dann auch festhalten kann. So, dann soll nur das hier festhalten. Ich habe hier noch weitere Klammern. Ja, und dann ziehe ich mir das Ganze jetzt hier alles ein bisschen durch die Gegend. Ja, und ihr seht, das funktioniert so, wie ich mir das gewünscht habe, nämlich überall entstehen jetzt diese Lücken. Ja, trocknet relativ schnell, muss man tatsächlich sogar fix sein. Hier scheint es schon echt fest zu sein. Krass. Und hier oben drauf, da löst sich halt so ein bisschen die das macht aber nichts. Aber hier ist doch nicht fest. Das fühlte sich schon so fest an. Mach ich jetzt noch was drunter. Ja, gut, ein bisschen. Näher ist die Lage. Wie gesagt, an den Seiten dann eben das Gleiche. Okay. Hier. Jetzt muss ich da auch dann ich noch ein bisschen mit den das hier rein. Das gehen muss so ein bisschen rausholen. Ich gucken, ob das mit den Klammern ausreicht. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das super gut. Ich muss es natürlich gleich ausprobieren, wenn es dann getrocknet ist. Ob es dann auch tatsächlich... So hält, wie ich mir das denke. Ja. Bisher sieht es wirklich gut aus. so ja, Auch hier eine Klammer rein. Ja, und so soll es jetzt eben trocknen. Da ist noch ein bisschen viel Und ich nehme an, wenn das dann getrocknet ist, habe ich mir eben so einen Stempel gemacht, wo ich dann solche schönen Formen habe. Ja, und wenn das funktioniert mit diesem einen Teil, also ich möchte jetzt nicht das Muskelmi verschwenden, aber falls das mit diesem einen Teil hier funktioniert, werde ich mir definitiv noch mehr davon machen. Ja, und weil ich gerade diese Idee hatte und nebenbei neben, neben des Schneidens von dem Video dabei war, das Teil zu basteln, dachte ich mir, ach komm, das passt jetzt, das fügst du da noch mit hin, hinzu. Ich hätte natürlich jetzt auch noch ein extra Video machen können mit solchen Formen, aber ja, vielleicht mache ich es auch, dass ich noch mal welche mache, mir was ausdenke und da noch mal ein extra Video zu machen, aber theoretisch habt ihr ja jetzt schon gesehen, wie das Prinzip funktioniert und dann ist es ja wurscht, was für Muster man nimmt und ja, ich bin echt gespannt. Wie das funktioniert, das werde ich aber äh, nicht mehr mit in dieses Video hineinschneiden, weil, wie gesagt, das muss ja jetzt trocknen. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut. Tschüss.